Is turning it is changing every day over and over again we are in a state of change in a change that needs courage a change that harmonizes humans steel and technology with the environment this change is not new We are not new. We draw our strength from 150 years of experience. We adapt to any challenge, no matter how big. We stand up for our values, not someday, but here and now. A new vision is needed that takes us into a new era. As pioneers, we bring our vision to life. We do things differently, stand up for our values. Reliable, consistent, courageous, imaginative, and innovative. We focus on the future, take responsibility for human beings, our environment, and the society. We transform the industry together. See solutions in new ways before they are even visible. Setting new standards through forward-looking developments. We believe in ourselves. Think big and allow this energy to flow into our actions in order to grow steadily. Together, we create sustainable values. Together, we create our future. ready for this vision. Are you? Salzgitter AG. People, Steel and Technology. A warm welcome to all of you to our strategy day and the presentation of our Salzgitter AG 2030 corporate strategy. My name is Gunnar Gröbler and I'm the Chief Executive Officer of Salzgitter AG. Together with my colleagues Burkhard Becker and Michael Kickbusch and other speakers, I would like to present Salzgitter AG's new strategic direction to you today. The world is changing. Climate protection has become a challenge to be addressed by the whole of society. Domestic and international policies have clearly mapped out the route. Industries on board, and not just since COP26 in Glasgow. We, Salzgitter AG, are rising to meet the challenge of reducing CO2. We see it as an opportunity to be put at the center of what we do. This requires courage. Courage to change and, in doing so, to future-proof ourselves as a steel and technology group. Courage to change to sustainable production processes, sustainable solutions and products together with our customers. Today, we'd would like to show you how Salzgitter AG has prepared itself for the future and how we embrace and implement the societal mandate for more sustainability and how we will set about securing our own independence and our industrial strength for the future. There are three aspects that define our Skitaki: people, steel and technology. On our journey to becoming Europe's strongest steel and technology group, we'll be taking you into our world, the world of our group. A different And different people and partners who are linked to us will have the opportunity of speaking to us today. It is important that we travel on this journey together, ourselves as the management team, together with our many colleagues, our supervisory board, our investors and our partners. Part of this is naturally our co-determination colleagues, through which we work together, as we always have done on the basis of partnership, to the benefit of the company and the employees. Our aim is to accept change proactively and to actively shape the way we change. Over the past 150 years, we have evolved into a leading steel and technology producer. We are now guiding and steering this spirit with even greater energy to focus on the imminent change Our aim is to remain a leader in our businesses tomorrow and well into the future. We will only achieve success together. In as much partnering for transformation is not only the mission of our new 2030 strategy, but also illustrates the interaction between companies, departments and employees, our technologies and structures. The interplay between politics and the group, as well as the synergy between steel and technology. The combination of steel and technology remains a cornerstone of our future. Steel is quite possibly the most sustainable and universal material in large-scale applications. From the tower of a wind turbine out at sea, right through to the living room radiator. From the pylon that transports our green electricity to the oven in the kitchen. From the car to the steel girder for the new logistics building. Steel is firmly embedded in our society, versatile in its usage and is to be found in all areas and walks of life. What makes steel particularly valuable is the fact that it is infinitely recyclable. Consequentially, steel is the most likely the best ambassador for a circular economy, but more on this later. Our technologies support our customers with sustainable solutions in the domain of energy efficiency, the usefulness of recycled feedstock and the upcycling of used machinery. Added to this, we want a new and very important focus – people. But more on this later from you, Michael. But first, I have a question for you, Burkhardt. Where have we come from? What has made us successful so far? Mit der Strategie Salzgitter AG 2021 haben wir wichtige Meilensteine zur Weiterentwicklung des Konzerns erreicht. Wenn wir auf die Krisen der globalen Stahlmärkte und der korrespondierenden Kundenmärkte der letzten Jahre blicken, können wir sagen, dass unsere Kunden mit unser Konzern mit großer Resilienz geantwortet hat. Unsere Effizienz- und Ergebnisverbesserungsprogramme haben hierzu ganz maßgeblich beigetragen. Hier haben wir alles Große geleistet. Mit unserem Wachstumsprogramm haben wir die Zukunftsgestaltung aktiv und erfolgreich vorangetrieben. Großinvestitionen im In- und Ausland sowie neu erschlossene Marktpositionen aus Innovationen und Effizienzprogrammen werden in der Zukunft ihr volles Potenzial entfalten. Das wird unsere Marktposition weiter verbessern. So haben wir im vergangenen Jahr mit der Inbetriebnahme der neuen Wärmebehandlungslinie in Ilsenburg einen großen Meilenstein abgeschlossen, mit dem wir einen qualitativen Wachstumssprung im Groblechsegment erreichen werden. Mit der Werkserweiterung der Mannesmann Mann Precision Tubes in Mexiko folgen wir den steigenden Bedarfen unserer Automotive-Kunden im gesamten amerikanischen Markt. Ebenso verzeichnet die KS eine äußerst positive Wachstumsstory auf dem nordamerikanischen Kontinent, insbesondere in Bezug auf ihre Service-Strategie. Noch im Bau die neue Feuerverzinkungsanlage 3 in Salzgitter. Mit ihrer Inbetriebnahme in diesem Jahr werden wir auch im Flachstahlsegment einen bedeutenden Meilenstein zum qualitativen Ausbau des Gütenprogramms erreichen. Unser Anspruch war und ist, hochqualifizierte Erzeugnisse liefern, Innovationen vorantreiben und eine Vorreiterposition in der CO2-neutralen, Stahlherstellung einnehmen. So sichern und stärken wir auch weiterhin langfristig unsere Effizienz. Stahl und Technologie haben bislang für eine sichere Grundlage bei uns im Konzern gesorgt und stellen die Weichen für alles Kommende. Dabei verweisen wir auf eine stabile Bilanz- und Finanzstruktur. Dies ist auch unsere Maßgabe für die Zukunft. Mit diesem Denken schaffen wir in allen unseren Geschäftsbereichen eine wertvolle und zukunftssichere Tragfähigkeit für den Konzern. Darauf werden wir aufbauen. Danke, Burkhardt, für den, für den kurzen Rückblick. Ein gutes Fundament für den Weg nach vorn. Wenn man an das Jahr 2030 denkt, was wird die Gesellschaft und Wirtschaft prägen? Die größten Treiber des Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft lassen sich in Megatrends zusammenfassen. Sie prägen unsere Zukunft und entfalten ihre Dynamik über Jahrzehnte. Sie betreffen alle Lebensbereiche weltweit und das nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig. Die Entscheidungen, die wir im Rahmen der Strategie Salzgitter 2030 treffen, sind auf diese Megatrends ausgerichtet. Sie berühren vor allem natürlich unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, die heute in der Ausbildung sind und in Zukunft das Unternehmen mitgestalten. Liebe Azubis aus dem Konzern, was seht ihr als Megatrends, die unsere Gesellschaft in Zukunft beeinflussen? We see three trends in particular that will have a particularly large impact. The first is new ecology Neo-Ecology designates the mega-process of change impacting society. Environmental awareness and sustainability have long since advanced from being merely a lifestyle or trend. A look at the development on a global scale shows of that awareness is changing. The entire social system is undergoing a sea change and consequently so is our economy not only in terms of conserving resources and efficiency, but also with a view to product design, processing and downstream use, industrial innovations, employment and growth, climate and energy and social political agenda. The well-considered handling of our resources is becoming increasingly important. The maxim is more intelligently and wherever possible also less. Die Digitalisierung bietet viele Vorteile, auch im Arbeitsalltag bei der KHS. Ob in der Ausbildung oder im Homeschooling, mit den von der Ausbildungswerkstatt zur Verfügung gestellten Laptops und Software wird das Lernen für jeden ermöglicht. Über die Vernetzung mit Kollegen an anderen Arbeitsplätzen, zum Beispiel bei Konstruktion, bis hin zur Weiterbildung spielt die Digitalisierung eine große Rolle und ermöglicht unter anderem die Teilnahme an Online-Schulungen und Veranstaltungen. So wird allen Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, Arbeitsabläufe mit digitalen Hilfsmitteln effizienter und einfacher zu gestalten, unabhängig von der Erfahrung. Es können Werkstücke als 3D-Modell angesehen oder digitale Schallpläne jederzeit auf einem Tablet oder Laptop abgerufen werden. Die Digitalisierung findet nicht nur zu Hause, sondern auch in der Ausbildung und im Beruf statt. The third Megatrend is called New Work. The way we work is set to change. New work is our already challenging our fundamental understanding of this. The global pandemic has accelerated digitalization and our mindset today calls for new ways of structuring work. Added to career in the conventional definition comes the question of meaning. Clear-cut work-life boundaries are blurring in everyday life. Employees are increasingly coming to view themselves as problem-solvers of societal tasks. Companies are changing their raison d'être, are becoming more agile and adjusting. Herzlichen Dank an die jungen Kollegen. Drei Megatrends, die uns sicher stark beeinflussen werden. Dazu kommt unser eigener Anspruch, Veränderungen proaktiv zu gestalten und Burkhard Becker hat es, äh, finde ich, finde gut zusammengefasst. Dazu gehört auch ein sehr solides Fundament. Ein Fundament aus Tradition, profitabler Eigenständigkeit, Diversifikation und konsequenter Umsetzungsstärke. Da setzen wir auf. Der gesellschaftliche Wille zur Klimaneutralität ist unser Anspruch zum zügigen Umbau des Unternehmens mit dem Fokus auf Circularity, dem Prinzip der co 2 armen und ressourcenschonenden, geschlossenen Energie- und Materialkreislauf. Aber was heißt das jetzt ganz konkret? Frau Sievedenbeck, als Leiterin der Strategie haben Sie darauf 100% eine Antwort. Kurz gefasst steht Circularity für Reduce, Reuse, Recycle und Resync. Circularity geht damit weit über die Idee der reinen kreislaufwirtschaft hinaus. Generell geht es darum, Prozesse und Produktentwicklung ganzheitlich zu betrachten und intelligent zu verbinden und das bereits bei der Konzeption von Produkten gemeinsam mit dem Kunden. Herr Becker, wie sieht das ganz konkret bei unseren Produkten aus? Wenn wir ein neues Produkt gestalten, egal ob im Röhrenbereich, Flachstahl oder im Bereich Technologie, wollen wir bereits im Vorhinein den kompletten Lebenszyklus unseres Produktes auf Nachhaltigkeit hin überprüfen können. Dies schließt auch unsere Schnittstelle zum Kunden mit ein. Wo wir heute eine klassische Verkaufsschnittstelle haben und wir den Kunden das Produkt übergeben und mit dem weiteren Produkt im Prinzip nichts zu tun haben, werden wir künftig morgen eine weitergehende Partnerschaft entstehen lassen können. Bei der wir zum Beispiel das Produkt nach dem Einsatz beim Kunden wieder zurücknehmen. Dann können wir entscheiden, ob wir an anderer Stelle es wieder einsetzen können oder als Wertstoff in den Kreislauf zurückführen wollen. Wir leben ja Teile dieser Circularity heute schon. Closed-Loop-Verfahren mit unseren Kunden nutzen wir bereits, wonach Kunden uns bei der Belieferung mit neuen Produkten den Schrott, der in ihrer eigenen Produktion entsteht, gleich wieder mit zurückgeben und wir ihn dann wieder in den Kreislauf zurückführen. Eine weitere Stufe der Circularity ist auch die Wiederverwertung, um bereits verwendete Produkte wieder nutzbar zu machen. Wir praktizieren das bereits heute schon, zum Beispiel durch das Upcycling von Getränkeabfüllanlagen. Im Rahmen unserer Retrofit-Maßnahmen überholen und modernisieren wir für unsere Kunden ihre Anlagen nach jahrelangem Einsatz rundum. Die Maschinen werden danach wieder beim Kunden eingesetzt und das vollumfänglich. Sie leisten einwandfreie Dienste. Wir betrachten aber nicht nur unsere Kernprodukte. Reststoffe, die nicht mehr recycelt werden können, werden anderweitig stofflich oder energetisch verwertet. So zum Beispiel bei unseren Schlacken, die beim Erschmelzen von Roheisen entstehen, können eine neue Verwendung in der Bauindustrie finden, und nicht wie früher auf Deponien verfrachtet werden. Zudem verwenden wir immer mehr Energie aus erneuerbaren Quellen, um auch die energieintensive Herstellung unserer Produkte klimaneutral zu gestalten. Das Prinzip der Circularity werden wir fest in unseren Kooperationen und Partnerschaften mit unseren Kunden und Lieferanten verankert. Letztendlich muss auch in unseren Unternehmen selbst eine nachhaltige, industrielle Organisationsstruktur entwickelt werden, die es ermöglicht, Ressourcen, Energieflüsse und Dienstleistungen noch besser zu stoppen. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Auch das Weitertragen von Wissen und Kenntnissen zwischen jungen und langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstehen wir als Circularity. Und wir sehen dies als Chance für eine gelebte Kultur auf Augenhöhe. Auch hier gilt, wir leben von der Erkenntnis und nachhaltigen Entwicklung und nicht vom einmaligen Prozess. Wir haben in der Salzgitter AG hervorragende Voraussetzungen für den Aufbau einer Circular Economy. Stahl ist der nachhaltigste Werkstoff überhaupt. Mit erneuerbaren Energien hergestellt und unendlich recycelbar ist er prädestiniert für die Circular Economy. Außerdem sind wir bereits heute ein bedeutender Player im Schrottrecycling. Wir haben fest etablierte Prozessketten in diesem Bereich, transportieren und behandeln Rund 2 Millionen Tonnen Schrott pro Jahr. Mit unseren Kunden haben wir Closed Loops zur Rückführung von Schrotten, eingeführt und werden sie in Zukunft weiter verstärken. Wir setzen auf einem starken Fundament auf und bauen diese Position weiter aus. Von Vormaterialien und Energien bis zum kundenfertigen End- und Nebenprodukt. Bauen unsere Geschäftsbereiche ein starkes, zirkuläres Netzwerk mit unseren Kunden und Lieferanten entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf. Salkos ist das Kernprojekt der nächsten Jahre, die Umstellung auf eine CO2-arme Stahlherstellung. Doch Ressourcen und energieeffizientes Wirtschaften ist uns seit langem ein wichtiges Anliegen. Mit unserem Energieeffizienzprogramm am Standort Salzgitter haben wir seit 2010 265 Maßnahmen umgesetzt und so in Summe 250 Millionen Euro und 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das Prinzip der Circular Economy verfolgen alle Geschäftsbereiche in ihren Prozessen und Lösungen. So verankert die KS bereits seit 2019 in ihrer Leitlinie Your Reliable Partner Fest ihr Nachhaltigkeitsanspruch ganz im Sinne der circular economy. We are voluntarily reporting about our sustainability commitment for more than eight years. We want to convince our customers that they choose for durable, reliable, and resource-saving filling and packaging systems to accomplish their own sustainability goals. In these days, the most stated goal is climate neutrality. And in this regard, they also expect clear targets from us, which is also our will. That's why we will proclaim specific binding targets to become carbon neutral soon. We will finish our first corporate carbon footprint according to the Greenhouse Gas Protocol. The first results show us that we already head into the right direction towards renewable energy and the support of circular value streams both decisive pillars to cut emissions. We have switched to certified green electricity at our German plants and do now focus on our international sites. We make sure that our actions and our products follow the triad of reduce, reuse and recycle. Our latest generation of bottle fillers for beer and glass, for example, needs up to 60% less CO2 than in direct market comparison or our machines to produce plastic bottles use up to 40% less energy and compressed air through intelligent heating and cooling concepts. In the packaging field, our innovative Nature MultiPack solution where special dots of glue stick the beverage containers together to form packs with handles completely works without any kind of additional wrapping. It is one of the most sustainable types of packaging to date with 4.5 grams CO2 equivalents per pack. In the area of process technology, filling, cleaning, or thermal container treatment, we offer a multiplicity of solutions to reuse water, heat, or other resources within the production process for the purpose of circularity. We support our customers regarding sustainable container design, especially for plastic beverage bottles. Thereby, we put the use of recycled or alternative raw material in the center of our consultancy. With Plasmax, we offer the only recyclable barrier in the market for plastic beverage or food containers, protecting sensitive contents. The barrier is based on wafer-thin chemically pure glass, which can be entirely removed during the bottle-to-bottle -bottle recycling process. The result? In-high-demand food-graded recycled. A lot more solutions are already available as well for new machines as for those in operation. And we continuously adapt our developments to the market requirement. Our customers stay flexible by using our products over decades efficiently and reliably. What comes next? We will shortly start with a lifecycle assessment of our packaging solutions. In subsequent, we will also have a closer look at the current footprint of our relevant machines and service products. Danke, Nicole Pohl. Das ist sehr beeindruckend, was ihr bereits bei der KS zum Thema Circularity auf den Weg gebracht habt. Das Prinzip der Circularity wollen wir auch in weiteren Kooperationen und Partnerschaften nehmen. So haben wir jüngst mit Örstedt, dem Weltmarktführer im Bereich Offshore Wind, unsere Circularity-Partnerschaft verankert. Angefangen mit beim Erhalt des grünen Stroms von Ørsted, über den fertigen grünen Stahl für die Windenergie bis hin zur Rückführung der Windkraftanlagen am End-of-Life-Circle in den Stahlherstellungsprozessen. Vor über einem Jahrzehnt haben wir bei Ørsted eine mutige Entscheidung getroffen. Im Jahr 2009 waren wir eine der kohleintensivsten Stromerzeuger in Europa mit einer expandierenden Öl- und Gasproduktion. Noch im gleichen Jahr haben wir eine strategische Kehrtwende eingeleitet, nämlich ein grünes Energieunternehmen zu werden, weil wir überzeugt waren, dass dies der strategisch, finanziell und nachhaltig richtige Weg ist. Unsere Entscheidung für eine Transformation beruhte auf der Einsicht, dass der Klimawandel das langfristig dringendste Problem unserer Gesellschaft ist. Und auch auf der Analyse, dass wir ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln müssen, um relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher haben wir massiv in erneuerbare Energien investiert, insbesondere in die Offshore-Windkraft. Und wir haben uns aus dem Geschäft mit fossilen Brennstoffen zurückgezogen. Heute sind wir eines der größten Unternehmen für erneuerbare Energien weltweit und das führende offshore windkraftunternehmen In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam mit der Windkraftbranche die Stromgestehungskosten systematisch und drastisch senken können. Diese Kostensenkung erfolgten durch Skalierung, Innovation und Wettbewerb. Heute liegen die Kosten der Offshore-Windkraft deutlich unter denen neuer konventioneller fossiler Kraftwerke. 2017 haben wir zudem erstmals den Zuschlag eines Offshore-Windparks ohne Subventionen gewonnen. Wir sind auf dem besten Weg, unsere eigene Klimaneutralität bis 2025 zu erreichen. Damit sind wir das erste große Energieunternehmen, das sich von fossilen Brennstoffen abgewendet hat und Netto-Null-Emissionen erreichen wird. Heute verstehen wir uns auch als Katalysator für systemische Veränderungen. Wir wollen gemeinsam mit anderen Unternehmen und Partnern auf der ganzen Welt die grüne Transformation vorantreiben. Wir wollen dies tun, indem wir Wind- und Solarenergie ausbauen und neue Lösungen wie Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und synthetische Treibstoffe entwickeln. Die Entscheidung unserer eigenen Transformation, die wir vor über einem Jahrzehnt getroffen haben, hat uns zu einem Pionier in der Energiebranche gemacht. Mit ihrer neuen und ehrgeizigen Nachhaltigkeitsstrategie ist die Salzgitter AG ebenfalls ein Vorreiter in ihrer Branche und Wegbereiter in der Dekarbonisierung der Stahlproduktion. Wir von Örsted wollen Salzgitter auf diesem Weg vielfältig unterstützen. So hat die Offshore-Windenergie nicht nur das Potenzial, hunderte von Millionen Menschen und viele Industrien auf nachhaltige Weise mit Strom zu versorgen. Sie ist auch eine wichtige Grundlage für die Produktion von nachhaltigem Wasserstoff, der neben grünen Strom ebenfalls in der Produktion von grünem Stahl eingesetzt werden kann. Örsted hat sich der Steel Zero-Initiative angeschlossen, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch Innovationen und einer steigenden Nachfrage die Produktion von CO2-freiem Stahl zu fördern. Schließlich wollen wir bei Örsted alle indirekten Emissionen aus unserer Lieferkette um 50% bis zum Jahr 2032 reduzieren. Dies kann uns nur gelingen, indem wir mit unseren Partnern wie der Salzgitter AG eng zusammenarbeiten und die CO2-Emissionen bei der Herstellung der Großkomponenten eines Offshore-Windparks senken. Denn 80% eines Offshore-Windparks besteht aufgrund seiner Komponenten aus Stahl. Der Einsatz von erneuerbaren Offshore-Windstrom zur Produktion von grünem Stahl, der wiederum Teil der Komponenten eines Offshore-Windparks wird. Diese Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy ist die Zukunft industrieller Dekarbonisierung. Sie wird uns am Industriestandort Deutschland dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 näher bringen. Sie erfordert ganzheitliche Allianzen über Wertschöpfungsketten hinweg. Aus diesem Grund gehen unsere beiden Unternehmen aus unterschiedlichen, aber verknüpften Branchen gemeinsam diesen Weg. Salzgitter und Örsted werden beweisen, dass die Erzeugung klimaneutraler Endprodukte für grüne Zukunftsmärkte und die Transformation der Industrie möglich sind. Danke Martin Neubart. Wir freuen uns auf dem Weg in die Circularity Earthset als Partner gewonnen zu haben. Da es unser Anspruch ist, die Veränderung aktiv zu gestalten, lautet die Aufgabe an uns, Veränderung annehmen, mutig sein und neu denken. Mit unseren neuen strategischen Ausrichtungen setzen wir uns richtige und auch ambitionierte Ziele, die diesem Anspruch gerecht werden und unseren Konzern auch zukünftig attraktiv und in der Eigenständigkeit profitabel aufstellen. Klar definierte Klimaziele und der Anspruch von internationaler Wettbewerbsfähigkeit sind unsere Antwort auf die industriellen Herausforderungen. Ziele, die wir durch unser gemeinsames Verständnis unterstreichen wollen. Eine Transformation, die spürbar und erlebbar wird, für jeden von uns. Und dieses gemeinsame Verständnis beginnt mit einer klaren Vision. Pioneering for Circular Solutions. Das bedeutet für uns konkret, mit unseren innovativen Produkten und Prozessen sind wir Marktführer für Circular Economy Solutions in globalen, industriellen Wertschöpfungsketten. Unsere Vision ist der zentrale Kerninhalt der Strategie, und zwar die Salzgitter AG als führendes Unternehmen in der Circular Economy Welt zu etablieren. Sie ist aber nicht nur die Zielsetzung der Salzgitter AG des Konzerns, sondern soll vor allem unseren Gesellschaften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtungsweisend für ihre täglichen Herausforderungen sein. Die Menschen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, spielen bei dieser Fragestellung eine aus meiner Sicht zentrale Rolle. Denn ohne sie können wir unsere Vision und unsere Mission nicht umsetzen. Der Mensch geht als Pionier voran. Er gibt die Richtung vor. Er leistet mit seiner täglichen Arbeit einen wirklich klaren Beitrag zu dieser Strategie. Daraus abgeleitet formuliert unsere Mission unseren neuen unternehmerischen Anspruch. Partnering for Transformation. Gemeinsam gehen wir entschlossen neue Wege, transformieren die Industrie und schaffen nachhaltige Werte für unsere Zukunft, für die Zukunft aller. Unsere Mission haben wir so formuliert, dass sie die Bedeutsamkeit des Zusammenspiels aller Gesellschaftsbereiche und aller Geschäftsbereiche, Produkte, Technologien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Partnerschaften wirklich unterstreicht. Unsere Liefer- und Kundenbranchen stehen wie wir vor den Aufgaben der Zukunft. Gemeinsam wollen wir den nötigen Anstoß für Veränderung geben und diese erfolgreich machen. Nur so können wir gemeinsam die Transformation wirtschaftlich und auch erfolgreich vorantreiben. Branchenübergreifend wollen wir uns unterstützen, zum Beispiel durch Kooperationen, die beiden Partnern Investitionssicherheiten bietet, so wie mit Örsted, die in der gesamten Kette auch notwendig sind. So bilden wir Partnerschaften, die sich gegenseitig fördern, um unseren Ansprüchen, eigenen, aber auch der Ansprüche der Partner gerecht zu werden. Um in dieser Veränderung vorne anzubleiben, ist ein kontinuierlicher Wissensaustausch wichtig, um verschiedenste Sichtweisen in unsere Arbeit einfließen zu lassen und zusätzliche Impulse auch von außen zu bekommen. Ein, wie ich finde, aufeinander aufbauender Erfolg, geprägt von unterschiedlichen Stärken, aber gleichen Werten. Solch starke Zeichen setzen wir nicht nur mit Unternehmen aus der Energiebranche wie jetzt Örsted, sondern auch mit anderen Branchen. Und ich freue mich sehr, dass wir auch BMW in unsere Partnernetzwerke zur Nachhaltigkeit einbeziehen können. Die Automobilindustrie und die Stahlindustrie sind bereits seit Erfindung des Automobils eng miteinander verbunden. Auch die BMW Group und die Salzgitter AG verbindet eine jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit, die wir auch in Zukunft weiter fortsetzen möchten. Nachhaltiges Handeln ist dabei zu einem zentralen Faktor geworden. Sowohl die Automobilindustrie als auch die Stahlindustrie befinden sich in einem großen Umbruch. Die Transformation begleitet unsere beiden Branchen. Wir freuen uns daher mit der Salzgitter AG einen starken und engagierten Partner zu haben, dem genauso wie uns nachhaltiges Handeln wichtig ist. Als erster Automobilhersteller haben wir daher mit der Salzgitter AG eine Vereinbarung zum Bezug von CO2-reduziertem Stahl getroffen. Wir beabsichtigen ab 2026 co 2 reduzierten Stahl von Salzgitter für unsere Produktionsstandorte in Europa zu beziehen. Damit gehen unsere beiden Unternehmen voran und bekennen sich eindeutig zu einem nachhaltigen, umweltbewussten Wirtschaften. Wir sind überzeugt, der Kampf gegen den Klimawandel und unser Umgang mit Ressourcen entscheiden über die Zukunft unserer Gesellschaft und damit auch über die Zukunft unserer Unternehmen. Vor allem der Umgang mit CO2-Emissionen steht hierbei im Fokus. Die entscheidende Währung für den Klimaschutz ist, wie stark können wir den CO2-Abdruck von Fahrzeugen über ihren gesamten Lebenszyklus verringern. Wir bei der BMW Group haben uns zum Ziel gesetzt, die nachhaltigste Lieferkette der gesamten Branche sicherzustellen. Dafür setzen wir uns transparente und ambitionierte Ziele, um einen wirksamen und messbaren Beitrag zu liefern. Der stärkste Treiber auf dem Pfad zur Klimaneutralität ist der Hochlauf der Elektromobilität, den die BMW Group mit der Einführung der neuen Klasse ab 2025 beschleunigt. In den nächsten rund zehn Jahren wird die BMW Group etwa 10 Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf die Straße bringen. 2030 soll bereits mindestens die Hälfte des weltweiten Absatzes der BMW Group aus vollelektrischen Fahrzeugen bestehen. Die Marke MINI wird bereits ab Anfang der 2030er Jahre ausschließlich voll elektrische Fahrzeuge anbieten. Klimafreundliche Mobilität entsteht allerdings nicht automatisch durch einen höheren Anteil an Elektrofahrzeugen auf der Straße. Entscheidend ist es außerdem, den Einsatz von Primärmaterial und den damit verbundenen Abbau von Rohstoffen und deren oftmals Energie- und CO2-intensive Verarbeitung zu reduzieren. Daher treiben wir die Nutzung von Sekundärmaterial sowie die Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft massiv voran. Auch in diesem Bereich arbeiten wir mit der Salzgitter AG zusammen und haben schon vor über fünf Jahren einen geschlossenen Materialkreislauf für Stahlschrotte aus unserem Werk in Leipzig aufgebaut. So werden Rohstoffe in einer Kreislaufwirtschaft mehrfach genutzt und natürliche Ressourcen geschont. Bis zu einem Viertel des Stahls in unseren Fahrzeugen stammt heute schon aus Recyclingkreisläufen. Diesen Anteil wollen wir perspektivisch noch weiter erhöhen. Unser deutliches Commitment zur Nachhaltigkeit ist ein Ausdruck unserer klaren Zukunftsorientierung. Diesen Weg gehen wir gemeinsam mit der Salzgitter AG und allen unseren Partnern. Herzlichen Dank nach München für diesen Beitrag. Wir sehen, grüner Stahl ist gefragt und wir bereiten uns jetzt schon darauf vor. The goal of climate neutrality presents society at large with a major challenge. We have defined our response for the Salzgitter Group and for our customers with the Salkos program. Salcos is our program for transforming the Salzgitter steel mill towards a low CO2 steel production. For our company, this transformation means no less than securing the future of our steel activities. Salcos has already transmuted into the core and pillars of the Salzgitter Group. Today, we are working very committed to bringing Salcos to the point of investment decision far before the year is over. With Salcos and the transformation of the existing integrated steel mill, we are acting as an important and essential role model in the steel industry. We are securing our pioneering position through uncompromising orientation and an adjustment to the changing world. With a view to the growth markets and the segments of the overall market, the positive trend of green steel is considerably high. Green steel is soon to become the core of our business model at Salzgitter. Our existing as well as our new customers in the area of automotive, wind industry, infrastructure and household appliances are setting increasingly ambitious decarbonisation goals. They do this while integrating the supply chains, meaning consequently the use of low CO2 materials and products made of steel. Our primary target is the full transition of our steel mill through the carbon direct avoidance. We are convinced and determined to assign top priority to the avoidance of CO2 which will serve to define our future sustainable business model. Mona, what have we achieved so far? Since 2015, we have been working with our partners on the question of how we can use hydrogen to reduce CO2 emissions in our production process was born. This program comprises of hydrogen production based on renewable energy and switching steel production away from blast furnaces and converters to hydrogen-based direct reduction plants with downstream electric furnaces. In our sub-projects Wind Hydrogen and Green High 2.0, we took care of ensuring the supply of green energy. For this purpose, we built two small-scale electrolyzers for hydrogen production, which are powered by green electricity generated by newly built wind turbines. In addition, the construction of the micro-direct reduction plant Mydrall is progressing and it will start its operation in the second quarter of this year. We can use this demonstration plant to test raw materials and energy sources in the direct reduction process. Mudra allows us to gather valuable experience for the next steps in the ambitious implementation of cycles. We will be awarding contracts for the construction of large-scale industrial facilities before the end of this year. Until we have the security of supply of hydrogen, we can operate these facilities based on natural gas as a transition solution. The power required is to be sourced exclusively from renewables. Here too, we are exchanging ideas with many partners in order to be able to supply our integrated steelworks with green electricity and in particular green hydrogen in a timely manner via new infrastructure. Starting from 2025, up to 30% of the production volume will be produced as low CO2 steel pursuing the new cycle route. Our customers will from then on receive their Salzgitter products, such as sheet materials for cars, white goods or components manufactured, to the high-quality standards they are used to. We pursue the goal of implementing the final phase by 2033. Switching the blast furnaces step by step fully to direct reduction plants enables hydrogen to replace the carbon required today. This is the course of Salzgitter will take to reduce CO2 emissions by more than 95%. We will decommission our blast furnaces and converters step by step and position the Salzgitter Group by its transformation on the future-proof foundation and sustainable technologies. In doing so, we will also take the needs of the people at locations of our transformation into account, act responsibly and aim to find balanced solutions together. One thing we know for sure, all technologies, change and realignment will need partners and support. Our corporate strategy is therefore to approach this transformation as an alliance with you as our partners, our customers and our employees, step-by-step. Step. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Projektteam. Salkos ist sicherlich das Megaprojekt unseres Unternehmens seit Aufbau des Stahlstandortes hier in Salzgitter. Unsere Strategie ist klar definiert. Unsere Vision und Mission übersetzen unsere Strategie in unser Ziel und auch in den Weg dahin. Uns ist wichtig, dass wir das Ziel für 2030 auch ganz konkret beschreiben und uns selbst daran messen und auch messen lassen. Dazu haben wir eine strategische Scorecard aufgebaut, die unsere Ziele sichtbar und messbar macht. Wir wollen in der Circular Economy für unsere Industrien die Standards setzen und mit unseren Kunden das auch gemeinsam tun. Wir sind mit Örstedt und BMW gestartet und freuen uns auf weitere Kunden, die sich ebenfalls mit uns gemeinsam auf den Circular Economy Weg machen wollen. Ganz konkret wollen wir für uns bis 2030 unsere CO2-Emissionen gegenüber dem Jahr 2018 im Scope 1 und 2 um mehr als 50 Prozent reduzieren. Wir streben an, ab 2030 Strom ausschließlich von regenerativen Quellen zu beziehen und dort, wo es Sinn macht, auch selbst zu erzeugen. Unsere Schrott-Recycling-Aktivitäten wollen wir um mehr als 50 Prozent auf über 3 Millionen Jahrestonnen ausweiten. Und zusätzlich wachsen wir in bestehenden und neuen Geschäftsfeldern und bauen unseren jährlichen Umsatz auf mehr als 11 Milliarden Euro aus. Burkhard, die Frage an dich, wie übersetzt sich das nun in unsere Profitabilität? Unsere Geschäftsfelder werden in ihren jeweiligen Branchenvergleich neue Maßstäbe in Bezug auf die Profitabilität und die Stabilität setzen. Insgesamt streben wir die Stärkung unserer finanziellen Key-Performance-Indikatoren an. Eine Fortsetzung unserer fokussierten Kosten- und Margenprogramme sowie der weitergehende Ausbau der Digitalisierung werden hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Die Salzgitter-Aktie steht für erfolgreiches, nachhaltiges und langfristiges Kapitalmarktinvestment. Wir setzen dabei auf Dividendenkontinuität. Unsere Aktie rangiert in 2030 im top quartil internationaler ESG-Spitzenratings. Unsere Ambitionen im Bereich ESG unterstreichen wir dadurch, dass wir ab sofort unsere Zielsetzungen 2030 auf der Basis von Science-Based Targets ermitteln und nachhalten. Das strategische Handeln im Personalmanagement basiert auf unserer Personalstrategie, die wir bereits 2019 dem Aufsichtsrat vorgestellt haben. Im Mittelpunkt dieser Strategie standen und stehen die schon damals erkennbaren Megatrends die Digitalisierung, New Work oder der demografische Wandel. Für das Management der damit verbundenen Herausforderungen haben wir eine breite Palette an Instrumenten entwickelt, die wesentliche Eckpfeiler in unserer Personalarbeit darstellen. An dieser bewährten Basis halten wir auch jetzt fest. Dabei binden wir neue Herausforderungen flexibel in unsere Strategie ein, indem wir bestimmte Aspekte mehr in den Vordergrund rücken, neue aufnehmen und das Gesamtgefüge neu gewichten. Dies in aller Kürze zu unserem Personalmanagement, später dazu gerne mehr. Wir wollen und wir werden nachhaltig handeln und produzieren. Dafür, das haben Sie gerade erlebt, setzen wir uns klare Ziele und haben unsere Strategie darauf ausgerichtet. Diese Strategie umfasst den gesamten Konzern, in seiner Vielfalt und auch in seiner Breite. Zur Umsetzung dieser Strategie haben wir im Führungsteam die strategischen Stoßrichtungen in unseren Geschäftsfeldern definiert und entschieden. Hören wir einmal rein. Stahl aus Salzgitter steht in unserem strategischen Zielbild für CO2-neutralen Qualitätsstahl mit unserer seit 2014 verfolgten Grenzen verschieben Strategie setzen wir die Weiterentwicklung unseres Produktprogrammes für höchst anspruchsvolle Kundenlösungen nachhaltig und konsequent fort. Einen Meilenstein unserer Produktoffensive erreichen wir in diesem Jahr mit der Inbetriebnahme unserer neuen Feuerverzinkung. Ich stehe hier vor der fast fertiggestellten Anlage. So können wir unsere Kapazitäten zur Herstellung von hochqualitativen, oberflächenveredelten Stahlgüten signifikant von 1 Million auf 1,5 Millionen Jahrestonnen steigern. Im Verbund mit ausgeprägt kundenorientierter Produktentwicklungskompetenz verschieben wir die Grenzen des bisher machbaren und erreichen anspruchsvollste technologische Materialeigenschaften. Die integrierte Stahlerzeugung in Salzgitter wird in den nächsten Jahren eine umfassende Transformation der Primärmetallurgie erfahren. Die Hochofentechnologie werden wir sukzessive durch eine neue CO2-arme Stahlherstellung ablösen. Unser Megaprojekt Salzgitter Low CO2 Steelmaking, kurz Salkos genannt, wollen wir bis zum Jahr 2033 vollständig realisieren und setzen uns so an die Spitze der Entwicklung. Das stärkt nachhaltig die Zukunftsfähigkeit unseres Standortes. Bereits Ende 2025 wollen wir die erste Stufe unseres Saalkost-Projektes realisieren und ein Drittel unserer Rohstahlproduktion über die neue CO2-arme Herstellungsroute produzieren. Freilich, ein Kraftakt für die ganze Hütte, für unser Unternehmen. Lassen Sie uns an einem Strang ziehen und die Transformation gemeinsam meistern. Auf dem Weg vom Grauen zum Grünen Stahl verlieren wir den Blick auf effiziente Prozesse nicht aus den Augen. Maximale Verfügbarkeiten unserer Engpassaggregate gewähren höchstmöglichen Output auf stabil hohem Qualitätsniveau. Ressourcenoptimierung und stringentes Kostenmanagement sind fester Bestandteil unseres Handelns. Die Umsetzung unserer Smart-IT Roadmap 2025 nimmt dabei eine bedeutende Rolle ein. Digitale Lösungen optimieren unsere Produktions- und Geschäftsprozesse. In der Circular Economy nehmen wir eine Schlüsselrolle ein, denn Stahl ist der nachhaltigste Werkstoff überhaupt mit erneuerbaren Energien hergestellt und unendlich recycelbar, ist er prädestiniert für die Circular Economy. Mit unseren Kunden und Lieferanten wollen wir entlang der Wertschöpfungskette von Vormaterial und Energie bis zum kundenfertigen End- und Nebenprodukt ein Netzwerk nach den Prinzipien der Circular Economy schaffen. Das ist unser Zielbild 2030 kurz zusammengefasst. Wir wollen der Profitabilitätsführer von CO2-neutralem Qualitätsstahl werden. Mit anspruchsvollen Stahllösungen verschieben wir die Grenzen unseres Produktportfolios und bauen den Absatz in Zielsegmenten mit hoher Wertschöpfungstiefe aus. Wir betreiben stabile Produktions- und Geschäftsprozesse nach dem Prinzip der Circular Economy, höchst modern und effizient. Seit inzwischen 130 Jahren steht die Marke Mannesmann international synonym für Rohre in höchster Qualität. Unsere Rohrsparte ist mit einem umfassenden Spannbreite an Anwendungen von Großrohr bis zu Edelstahlspezialrohren mit Werken in Europa und Nordamerika sehr gut aufgestellt. Die Aufrechterhaltung und der Ausbau der Rohrinfrastruktur für Erdgas als Brückentechnologie und Wasserstoff als Zukunftsenergieträger werden Impulse im mittleren Leitungsrohrsegment erzeugen, an denen Mannesmann mit Age-to-Readiness der Rohrwerkstoffe gut profitieren kann. Dort, wo Carbon Storage and Capturing von CO2-Emissionen ein gangbarer Weg erscheint, kann Mannesmann nachhaltige Lösungen anbieten. Im Automobilbereich unterstützt Mannesmann Präzisrohr den Weg zur E-Mobilität mit kundenorientierten Anwendungsentwicklung und baut ihr vielfältiges Portfolio konsequent aus. Erwarteten rückläufigen Bedarfen hingegen im Großrohrbereich begegnen wir mit angemessenen Restrukturierungen. Kurzum, die Marke Mannesmann steht in Zukunft für die Entwicklung erfolgreicher Lösungen für die Infrastruktur und Mobilität der Energiewende. Along with traditional plate customers, such as the construction and infrastructure industry, as well as shipbuilding and mechanical engineering, our heavy plate business has established itself in the recent years as a reliable supplier to the wind turbine industry, thus making an important contribution to the Energiewende. We achieved a major milestone last year through commissioning our new heat treatment line at our Ilsenburg site. This investment forms the basis for the quality growth in our heavy plate segment. We are setting new benchmarks in heat treated heavy plate. Products from the new plants are outstanding in terms of processing and our customers are thrilled. Product excellence combined with excellent service levels flanked by reliable and transparent processes. This is our aspiration. Wind energy, both onshore and offshore, is a growth market. We want to occupy a strong partner position in the circular economy with green steel for the wind energy supply chain. Our Pine location operates a mini-mill that smelts around 1 million tons of crude steel a year, from steel scrap in a climate-compatible, energy-efficient process. The two electric arc furnaces operated here rank among the world's most modern and powerful facilities. Consequently, our Peine plant therefore features as a core component of recycling and, with its products, demonstrates the recyclability of steel in the circular economy with no loss of quality. Our plant setup in Peine enables us to pave the way to a swift ramp-up of the Salkos mega-project in Salzgitter, where we are already producing low CO2 slab for strip products today. From the raw materials mix, through the accompanying processes and onto customer feedback, we provide a laboratory on the industrial scale. This is one of Salzgitter AG's unique selling propositions. Today, we already feature as a key player in scrap recycling. We have firmly established process chains in the business and transport and treat around 2 million tons of strap a year. We have introduced closed loops for the return of strap metal and will be reinforcing them in the future. Here, we rely on a strong foundation and will continue to expand this position. As pioneers on the journey toward a circular economy, courage and explore new ways is necessary along with a great deal of resilience the ability to adapt to dynamic volatile and uncertain conditions in the environment consistent volatility and profitability management are in equal measure task incumbent in all the groups companies this is how we position ourselves robustly to meet transformation in the years ahead The trading business UNIX sells more than 4 million tons of steel products a year. It functions as an important and valued partner of its customers. From medium-sized companies through to large groups, and this on a global scale. We will also be transforming our product range from grey to green steel, naturally, rigorously aligned to the needs of our customers. In the circular economy, we support closed material life cycles in the partner network from the stage of providing these materials through to their return. Our strong network of full range trading warehouses with finishing capacities services markets in all major European regions. We want to expand and strengthen our market position in the various regions, particularly in Eastern Europe. Back in 2016, we had already launched eWorld, our digital sales platform. Our plan is to expand our digital services and press ahead with the entire digitization of business processes. Our goal from e-commerce right through e-business. From digitally supported processing through to optimized delivery and to analytics-based order processing. This is how we will set about embracing the digital age, creating sustainable customer orientation solutions. The Technology Business Unit of Salzgitter AG comprises three manufacturers of special machinery, each of which is one of the leading manufacturers in its respective market. The KHS Group, headquartered in Dortmund, north Rhine-Westphalia, is one of the three leading companies for the production of beverage filling and packaging equipment, with a total of 10 production sites. Of these, five are located in Germany, and one plant each is in the USA, Mexico, Brazil, India, and China. Klöckner Desma Elastomer Technik GmbH has its headquarter in Friedingen, Baden-Württemberg. It is one of the leading manufacturers of injection molding machines in the rubber and silicon industries. Desma has also sites abroad in Slovakia, India, China, and the USA. Desma Schuhmaschinen GmbH which is headquartered in Achim, Lower Saxony, is the world market leader for systems, machines, and automation solutions for the industrial shoe production. All three companies have in common that in recent years, various profitability and growth measures have been successfully implemented, which are now having an effect. Our driving force here is growing success. How do we intend to shape the technology business unit in the coming years? and general conditions for the mechanical engineering sector in Europe are likely to remain very favorable in the coming years. Certainly, we are currently very much preoccupied with the global destruction of the supply chain and we continue to struggle with the consequences and side effects of the corona crisis. Nevertheless, we are confident that by persistently implementing our profitability programs, we will be able to take advantage of the opportunity ahead of us and make a valuable contribution to our customers in our generally growing markets. KHS has established itself as a reliable partner in its market and aims to expand its global presence in the process. Looking back on 2020, when the full force of the Corona crisis hit us in the end of the first quarter, we can see today that KHS was able to be very successful in the major markets despite this, thanks to its global decentralized local presence. Being as close as possible to our customers is essential for us, especially to guarantee the service business at our customers, which is very relevant for us. At KHS, we are developing further market shares in our standard business, where we are consistently doing our technology homework for glass lines, canning lines, PET lines. In addition, we are developing profitable, innovative new products, which in particular also make a contribution to reducing the overall volume of beverage packaging and working more ecologically overall. Solutions that make shrink films completely unnecessary, machines that combine containers by paper wrapping or even coating technologies That enable less material to be used are among our successful milestones in this respect. Equally important are our processes, products and services for resource conserving and CO2 reduce closed production. We are able to support our customers throughout the entire life cycle of their plants while adding value, solutions and upgrades. In some cases, we also refurbish used machines and prepare them for renewed production. In this way, the technology business unit can also make a significant contribution to the circular economy. Digital solutions for processes, production, and services are becoming increasingly important and around our activities. Here, we are developing intelligent systems both for our internal and external solutions. And these are then used by our customers worldwide. All in all, we are very pleased and proud to be part of the Skitter community, and look forward with extraordinary confidence to the years ahead. We see, we have a clear plan how we will reach our strategic goals, and haben have already bereits the In the coming months and years, we will. Ihnen immer wieder aufzeigen, wie wir in der strategischen Arbeit vorankommen. Die finanziellen Kriterien sind natürlich wichtig, aber wir haben es ja, ja heute schon anklingen lassen. Der Mensch steht innerhalb unseres Konzerns genauso im Fokus. Mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir den Herausforderungen unserer Zeit auch zukünftig im höchsten Maße gerecht und setzen hier auf gelebte Vielfalt. Die Salzgitter AG steht heute, wie schon oft in ihrer Geschichte, vor richtungsweisenden Entscheidungen. Mutige, richtig und weitsichtige Entscheidungen haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Dabei denke ich zum Beispiel an unseren Börsengang, die Übernahme der Mannesmann Röhrenwerke AG oder an den Erwerb der Klöppner Werke AG, durch die die Grundsteine für unsere heutigen Geschäftsbereiche Mannesmann und Technologie gelegt worden sind. Wir sind ein Konzern, der mit seiner ganzen Vielfalt an Produkten und Prozessen bereits die unterschiedlichsten Herausforderungen in seiner Geschichte gemeistert hat. Gemeinsam mit den Menschen, die bei uns arbeiten und gemeinsam mit der Mitbestimmung. Ein Konzern, der stolz sein kann auf seine Mitarbeitenden und Führungskräfte, weil sie die Salzgitter AG mit Ideenreichtum, Einsatzbereitschaft und sicherem Gespür durch manch unruhige Zeit geführt haben. Heute stehen wir erneut vor großen Herausforderungen. Sie haben gehört, wir den gesellschaftlichen Anspruch zu mehr Nachhaltigkeit umsetzen, unsere Zukunftsfähigkeit als Stahl- und Technologiekonzerne sichern und unseren Wandel aktiv gestalten werden. Und Sie haben gehört, dass wir, ja nicht ganz als gitterlike und bescheiden, den Anspruch geltend machen, führend in der Circular Economy zu sein. Mit diesen Entscheidungen sind die ersten Schritte getan. Die ersten Schritte von vielen. An die Menschen in unserem Unternehmen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichtet, möchte ich sagen, lassen Sie uns auf diesem Weg, den wir gemeinsam einschlagen, unsere Stärken nutzen und unsere Erfolgsstrategien ausspielen. Da meine ich alle diejenigen Eigenschaften, die uns immer sicher durch unterschiedlichste Etappen in unserer Unternehmensgeschichte gebracht haben. Seien es Boomphasen oder schwierige Zeiten, und die uns stets einen soliden Erfolg garantiert haben. Darauf können wir auch jetzt bauen. Was sind diese Eigenschaften, die uns alle gemeinsam auszeichnen? Ich meine, wir stehen für hochqualitative Erzeugnisse und treiben innovative Entwicklungen voran. Wir gehen Herausforderungen an. Dabei treffen wir unsere Entscheidungen mit Weitblick. Wir sind zuverlässig. Was wir versprechen, das halten wir ein. Wir haben die Fähigkeit, unsere Stabilität unabhängig von den Umständen zu bewahren und wir haben einen Blick für den richtigen Moment. Dieser Moment ist jetzt gekommen. Wir gehen die notwendigen Veränderungen mutig an und bewegen uns dabei mit einer Geschwindigkeit, die wir in unserer langen Unternehmensgeschichte nur selten brauchten. Lassen wir uns dabei auf unsere bewährten Stärken zurückgreifen. Was haben wir seitens des Personalmanagements vor, um diesen Wandel zu gestalten? Wie wollen wir Sie, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unterstützen. Sie haben schon gehört, dass wir 2019 unsere Personalstrategie entwickelt und seitdem diverse Themen in der Bearbeitung haben. Damit reagieren wir auf Megatrends, die unser Leben und Arbeiten erheblich verändern. Neue Herausforderungen binden wir flexibel in unsere Strategie mit ein. Bezogen auf unsere heutige Situation bedeutet das für unsere Personalarbeit, der Megatrend Konnektivität bzw. Digitalisierung verändert auch unsere Arbeitswelt ob im Büroraum oder an der Anlage. Die technologisch vernetzte Kommunikation eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten, unsere Arbeit zu gestalten, und um miteinander zu interagieren. Dabei sind Lernprozesse und Wissensaustausch zentral. Wir sind gefordert, Fähigkeiten ständig zu aktualisieren und zu erweitern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen und befähigen wir dabei, mit einer Kombination aus Lernen am Arbeitsplatz und Bildungsangeboten in Form von Seminaren oder Kursen, auch digital. Wenn wir uns den Büroarbeitsplatz anschauen, können wir auch feststellen, digitale Kommunikationstools haben die Arbeit dort längst entscheidend verändert und den Arbeitsalltag flexibler gemacht. In immer mehr unserer Tochtergesellschaften sind deshalb Homeoffice und flexible Arbeitszeiten für diejenigen Kolleginnen und Kollegen möglich, deren Anwesenheit vor Ort oder zu bestimmten Zeiten nicht zwingend nötig ist. So gehen wir auf die veränderten Bedürfnisse unserer Beschäftigten ein. Im Personalmanagement wird uns demnächst eine weitere tiefgreifende Veränderung beschäftigen. und steht ein Generationswechsel bevor. In den inländischen Konzerngesellschaften werden uns innerhalb der nächsten zehn Jahre zwischen 25 und 30 Prozent unserer Belegschaft altersbedingt verlassen. Aufgrund unserer traditionell geringen Fluktuation von rund einem Prozent hat sich der Wissenstransfer in der Vergangenheit quasi natürlich vollzogen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das wertvolle Wissen unserer älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die jüngere Generation weitergegeben wird. Dafür nutzen wir verschiedene Instrumente zum Wissenstransfer. Noch zielgerichteter, ihre Bedeutung wird im Rahmen des Generationenwechsels weiter zunehmen. So haben wir konzernweit unsere Schlüsselfunktion identifiziert und werden dafür sorgen, dass das Know-how dieser Kolleginnen und Kollegen auch der nächsten Generation von Mitarbeitenden zur Verfügung steht. Die hohe Zahl der Renteneintritte in den kommenden Jahren werden wir auch dafür nutzen, um den Anteil an weiblichen Führungskräften bei uns im Konzern zu steigern. Auch der drohende Fachkräftemangel wird uns fordern. Über unsere aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können wir sagen, wenn sie erst einmal bei uns arbeiten, dann können wir sie auch für uns begeistern. Das sehen wir an unserer geringen Fluktuation. Zukünftig wird es aber immer entscheidender werden, externe Bewerber von unserem Arbeitsumfeld und unseren Benefits zu überzeugen. Deshalb ist vor kurzem unsere neue Kampagne zur Arbeitgeberattraktivität angelaufen in der Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Konzern Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder bei uns geben. Authentisch, sympathisch und vielfältig. So schärfen wir unsere Arbeitgebermarke und gewinnen an Präsenz bei potenziellen Bewerbern. Ein wichtiger Baustein unserer Nachwuchssicherung ist auch die Berufsausbildung, verbunden mit einer hohen Übernahmequote. Sie hat bei der Salzgitter AG traditionell einen sehr hohen Stellenwert. Für uns ist die Ausbildung eine wertvolle Investition in unsere Zukunft. Für unsere Auszubildenden der Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben. Lassen Sie mich abschließend noch zu einem weiteren ganz zentralen Eckpfeiler unserer Personalarbeit kommen. Die Arbeitssicherheit. Wir fordern und fördern sicherheitsbewusstes Handeln und etablieren eine belastbare, nachhaltige Sicherheitskultur. Dabei sind die Einstellung und die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen ganz wesentlich. Das konzernweite Ziel unserer Sicherheitspolitik heißt Null Unfälle. Wir überprüfen unsere Arbeitsschutzorganisation, die Prozesse und die Maßnahmen kontinuierlich, um sie weiter zu optimieren. Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit unseren Partnerfirmen. Mit unserer Mitbestimmung haben wir in einer offenen, konstruktiven Zusammenarbeit bisher alle Veränderungen gemeinsam erfolgreich gestaltet und dies werden wir auch in der Zukunft erfolgreich tun. Sie sehen, wir bauen auf einem guten, stabilen Fundament auf und werden auf dieser Basis die anstehenden Herausforderungen gemeinsam gestalten und meistern. Vielen Dank Michael. Das macht uns deutlich, warum die Salzgitter AG den Menschen künftig sichtbar in ihrer Marke einbinden wird. Die neue Ausrichtung verändert das Unternehmen innen wie außen und um diese Veränderung auch selbstbewusst nach außen zu zeigen, soll sie sich auch unverkennbar innerhalb unserer Markenwelt widerspiegeln. Damit wir unser Selbstverständnis nicht nur mit unseren Kolleginnen und Kollegen sowie Partnern teilen und leben, sondern damit dies auch durch eine starke Marke überall sichtbar wird. Ich freue mich jetzt, Ihnen unsere neue Marke vorzustellen und dafür habe ich mein Experten aus der Kommunikation bei mir herzlich willkommen Frank Seinsche. Salzgitter AG is in a process of change. Our self image and our strategy will be visible both internally and externally in our new overarching communication. This change will not just be theoretical experiencing. It will be visual. After 24 years, we will therefore be adjusting our figurative mark. With this change that is visible for everyone to see, we will be in a position to engage all companies and all employees to accompany us on the journey towards transformation. We will harness the strengths of our existing figurative mark. This will be recharged with visual energy and will embody on new goals, values and core content in future. Circularity, pioneering, partnering. The ends of the circle will move closer together in the figurative mark in order to visually transport the core topic of circularity in the form of a circle. The orange centerpiece of our figurative mark stands for people. As pioneers, they enable the success of the vision. The direction of the arrow symbolizes market leadership for circular economy solutions. This clearly points in an upward direction. The two wings stand for steel and technology, the cornerstones underpinning the group. This also visualizes the manifold partnerships that figure as part of our mission. These partnerships encompass the central factor, people. Our claim is also being renewed in terms of the core components. Salzgitter AG, people, steel and technology. First and foremost, People as pioneers secure the future of our group with steel and technology. An interplay of word and image that puts people center stage and shows us the clear vision and mission of Salzgitter AG. This transformation not only has its origins in the visual, but also in each and every one of us. What lies ahead is exciting. On the way to renewal, we will be leveraging the full potential to support our companies in their daily work and also within the meaning of sustainability to transform our communication channels. We are looking forward to an innovative brand world that will accompany us for a long time. This is our strategy for the future of Salzgitter AG. We have shown to you how we intend to establish ourselves as a leading company in the circular economy world, how our pioneering for circular solution vision will act as our compass for the coming decade, and how our partnering for transformation mission defines our collaborative approach for the implementation. We live our vision and mission across the entire company in all hierarchical levels. Our business units are now proceeding in a clear direction. Circular economy, profitability, leadership and growth. Three vitally important points that will guide us and lead us in our action and our decisions for the future. With a focus on people, steel and technology, we'll be taking Salzgittergy into this new decade and securing the future of our group. In doing so, we look back with respect for what has been achieved so far at a strong team in a multifaceted, versatile group. We harness these strengths and continue to build on them. In the societal determination to decarbonize, we perceive an opportunity for the transformation. We have the strength and the courage to master this transformation successfully and independently and to decisively expand our position in a circular economy. Against this backdrop, we will be developing our portfolio aligned to our strategy and focusing on securing profitable growth, whether organic or anorganic. Our thanks goes to all our employees and partners as well as our stakeholders. They are our engine and strengthen us on our chosen course ahead. Many thanks to all our speakers who contributed to this strategy day today. And thank you for your attention today and your support. It was a pleasure to have the opportunity to speak into you in a digital format, but nonetheless no less personal. I would like to welcome you very warmly to the new Salzgitag. Unsere Welt dreht sich, sie verändert sich – und das jeden Tag. Immer aufs Neue. Wir befinden uns in einem Wandel. In einem Wandel, der Mut braucht. Ein Wandel, der Mensch, Stahl und Technologie mit der Umwelt in Einklang bringt. Dieser Wandel ist nicht neu. Wir sind nicht neu. Unsere Kraft schöpfen wir aus 150 Jahren Erfahrung. Wir passen uns an, jeder noch so großen Herausforderung. Wir stehen ein für unsere Werte. Hier und jetzt und nicht irgendwann. Was es braucht, ist eine neue Vision, die uns mitnimmt in eine neue Zeit. Als Pioniere erwecken wir unsere Vision zum Leben. Wir machen Dinge anders, stehen für unsere Werte ein. Verlässlich, beständig, mutig, ideenreich und innovativ. Wir setzen den Fokus nach vorn, übernehmen Verantwortung für den Menschen, unsere Umwelt und auch die Gesellschaft. Wir transformieren gemeinsam, sehen Lösungen und neue Wege bevor diese sichtbar sind. Setzen neue Maßstäbe durch zukunftsweisende Entwicklungen. Wir glauben an uns. Denken groß und lassen diese Energie in unser Handeln einfließen, um stetig zu wachsen. Gemeinsam schaffen wir nachhaltige Werte. Gemeinsam erschaffen wir unser aller Zukunft. Wir sind bereit für diese Vision. Und Sie sind es auch and technology.